Seit Jahren kämpfen Umweltschützer, aber auch Bauern gegen die geplante Küstenautobahn A20. Diese soll von Drochtersen an der Elbe durch Niedersachsen eine Verbindung zu den nordwesteuropäischen Häfen schaffen. Befürworter hoffen auf eine bessere wirtschaftliche Anbindung der Region. Kritiker befürchten massive Schäden für Natur und Klima, da die Strecke durch Marsch- und Moorgebiete führt. Mit einer Fahrradsternfahrt demonstrierten heute Hunderte gegen die Pläne. Sie dürfen heute mit ihren Rädern auf die Autobahn. Etwa 2000 Radfahrerinnen und Radfahrer protestieren gegen die Weiterführung der sogenannten Küstenautobahn. Die A20, so die Planung, soll von Bad Segeberg nach Westerstede verlängert werden, zu großen Teilen über Marsch- und Moorböden. Moore sind deshalb so wichtig, weil sie extremst viel CO2 speichern. Also dass sie speichern sogar noch mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Und sind deshalb wichtig für den Schutz des Klimas. Denn sie speichern weltweit etwa ein Drittel des erdgebundenen Kohlenstoffs. Bundesverkehrsminister Wissing hält trotzdem am Weiterbau fest. Von umweltfachlicher Seite müssen solche Infrastrukturvorhaben immer begleitet werden. Aber klar ist auch, wir brauchen Infrastruktur. Und die Güterverkehre werden in den nächsten Jahren zunehmen. Die Weiterführung der Autobahn steht im Koalitionsvertrag. Die Vorgängerregierungen konnten das Projekt nicht realisieren. Die Realität ist, für keinen der 18 Bauabschnitte, für keinen der 18 Bauabschnitte gibt es einen vollziehbaren, zwischen Westerstede und Bad Segeberg gibt es eine vollziehbare Baugenehmigung. Damit das so bleibt, wollen die Gegner der A20 auch zukünftig den Bau der Autobahn verhindern.